Mein Name ist Nico Favale. ich bin der Lehrer als Automobilfachmann im dritten Lehrjahr und arbeite bei dem in Freie AG Man macht Service in diesem Lehrberuf. Es geht eigentlich von A von Service bis Z zu Getrieben. Also alles, was mechanisch zu so ist. Ein kleiner Teil ist dann auch noch elektrisch. Das Coole ist, autos zu arbeiten. Also man lernt eigentlich die ganze Materie kennen, wie sich ein Auto bewegt, wie man sagen wir jetzt mal, in den ersten Gang einschaltet, was da passiert, also, wie man Motor arbeitet. Eigentlich wirklich alles, was man eigentlich als Autofahrer, jetzt, wenn man nichts von der Materie versteht, eigentlich nicht sieht. Neugierde braucht man für den Beruf. Man braucht auch handwerkliche Begabung, auch ein kleines Vorwissen muss man schon mitbringen. Es ist auch noch körperliche Arbeit, also mir ist wirklich acht Stunden auf dabei Minimum. Wenn da einem gefällt, dann ist man eigentlich genau richtig in dem Polen. Also in dem Fall ist mir wirklich, da wird einem geschaut. Auch die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Ja, also wirklich stimmt auch vom Team her, stimmt halt wirklich alles. Das ist wirklich super.